Fokus auf das Wesentliche. Das sollte heute unser Thema sein. Gerade jetzt in der Adventzeit, wo es doch alles so besinnlich und ruhig und angenehm sein sollte, wo wir etwas zu unserer inneren Ruhe finden sollten und Zeit für uns selber nehmen, genau da passiert es uns, dass wir uns in der Hektik des Alltages einfach zu sehr stressen lassen. Passiert es dir auch, dass du vor lauter Dingen, die du noch erledigen musst, weil es müssen noch vielleicht Geschenke eingekauft werden, es muss noch einiges organisiert werden, man weiß noch nicht, was will man dann am Heiligabend, was will man dann aufkochen, wie sollte das Menü ausschauen. Alle diese Dinge, im Büro liegen noch einige Projekte, die vor Jahresende unbedingt abgeschlossen werden sollten. All diese Dinge, die stressen uns und wir verlieren diesen Fokus auf das Wesentliche. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Fokus auf das Wesentliche, das ist heute unser Thema. Egal, ob du jetzt selbstständig bist, weil du eben Unternehmer bist oder vielleicht eben im Network Marketing tätig bist ob du einfach nur äh, angestellt bist. Wichtig ist bei unserer Arbeit, genauso wie auch bei unseren privaten Dingen, dass wir diesen Fokus auf das Wesentlich Wesentliche nicht verlieren. Diesen Fokus, den sollten wir uns einfach ja, nehmen und sollten uns nicht ablenken lassen. Dafür sollten wir einige Dinge beachten. Das Erste wäre zum einen, dass wir uns wirklich... Mal aufschreiben, mal hinsetzen, worauf wollen wir unseren Fokus denn eigentlich legen. Erst wenn du dein Ziel definierst, egal ob das jetzt im Büro ist, dass du sagst, dieses Projekt, das du gerade hast, sollte bis da oder dorthin abgeschlossen sein oder du möchtest es so oder so gestalten. Erst wenn du das schriftlich für dich definierst, erst dann hast du deinen Fokus klar gesetzt und dann richtet sich auch dein, deine ganze Konzentration darauf. Das ist also ein wesentlicher Tipp, den ich dir mitgeben kann. Definiere deine Ziele damit sich dein Fokus besser darauf richtet. Ein zweiter ähm, Punkt ist einfach, dass du dir deine Arbeit in Blöcke einteilst. Du weißt sicherlich, es gibt äh, verschiedene Studien und man weiß es mittlerweile auch, spätestens nach 20-25 Minuten braucht das menschliche Gehirn eine Pause. Also wenn du jetzt an deinem Projekt arbeitest oder wenn du eben selbstständig bist und du musst Kundentermine vereinbaren, blocke dir deine Zeit, halte dir eine Zeit frei, von diesen 20 Minuten, vielleicht maximal eine halbe Stunde. Und dazu kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Vermeide genau in dieser Zeit Ablenkung. Das heißt, schalte dein Handy aus oder zumindest auf lautlos. Du weißt ganz genau, wenn es ständig irgendwie blinkt, weil eine neue Nachricht reingekommen ist oder eine, eine SMS reinflattert, irgendetwas auf Facebook sich meldet, diese ganzen Push-Up-Benachrichtigungen, die wir bekommen und die so hilfreich sein sollten, sind eine irrsinnige Ablenkung, egal eben ob im Büro oder wenn du zu Hause für dich selber arbeitest. Das heißt, nimm dir einfach wirklich diese Zeit für dich, setz dich hin, fokussiere dich darauf und schalte alle störenden Dinge nebenbei ab. Ganz wichtig, im Büro ist es auch für dich, da gibt es ja sehr oft im E-Mail-Eingang diese Pop-up-Fenster, eine neue E-Mail ist eingelangt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich dann, bei einer Arbeitssitze vielleicht irgendeine Liste bearbeiten muss und ständig poppt da dieses Fenster auf, neue E-Mail im Eingang, dann ist man irgendwie versucht, mal kurz reinzuschauen. Es könnte ja was Wichtiges sein, aber schon ist der Fokus auf die Arbeit, die wir gerade gemacht haben, komplett verloren gegangen. Also schalte das am besten ab. Das nächste ist, dass du dir wirklich deine Arbeit einteilst. Setze dir Prioritäten. Was ist Punkt 1, das Wichtigste, das heute getan werden muss? Was ist Punkt 2, was ist Punkt 3, 4, 5 und so weiter. Und dann fängst du wirklich mit Punkt 1 an, auch wenn er unangenehm ist, überspringe ihn nicht. So wie du dass die Prioritäten gesetzt hast, genau in dieser Reihenfolge arbeitest du sie ab. Und du wirst sehen, es wird sich einiges schneller erledigen lassen, als wenn man einfach wahllos irgendwie reinarbeitet, Dinge, die unangenehm sind, vielleicht etwas hinten rausschiebt und dann aber ständig im Kopf hat, das muss ja noch erledigt werden. Der nächste äh, Punkt ist einfach, dass du dir überlegst, welche Arbeiten sind denn nicht wichtig und vielleicht sogar gar nicht sinnvoll. Sehr oft erledigen wir Arbeiten, weil wir die einfach so übernommen haben, weil uns gesagt wurde, das müssen wir so machen. Aber schau dir mal ganz ja, mit Abstand deine Arbeit an. Was alles ist sinnvoll oder wo kannst du etwas weglassen, was vielleicht gar nicht wichtig ist für dich oder für deinen Kunden. Und genau, wenn solche Aufgaben anfangen, die du vielleicht täglich machst, die aber nicht wichtig und nicht sinnvoll sind, dann versuche sie einfach wegzulassen oder sie zu delegieren. Und mein letzter wertvoller Tipp für dich ist, arbeite nach To-Do-Listen. Gerade in sehr stressigen Zeiten ist es gar nicht schlecht, wenn du dir in der Früh einfach 15 Minuten nimmst und dich mal hinsitzt und dir eine To-Do-Liste kurz aufschreibst. Heute muss ich das, das, das, das erledigen. Und dann kannst du es schon schön nach den Prioritäten rein, dass du sagst, okay, das ist am wichtigsten, das ist am zweitwichtigsten und dann kannst du es so abarbeiten. Und abends, wenn du das abhackelst, dann wirst du auch sehen, wie viel du an diesem Tag schon geschafft hast. So, ich hoffe, mit diesen Tipps konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen. Wie geht es denn dir prinzipiell mit diesem Fokus aufs Wesentliche? Schaffst du es immer ganz gut oder merkst du auch, dass du dich viel zu oft von irgendwelchen anderen Dingen ablenken lässt? Schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare. Ich freue mich, drauf, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und falls du noch auf der Suche bist nach einer Möglichkeit, wie du einfach Wohlbefinden und ähm, ein zusätzliches Einkommen verbinden kannst, dann schreib mir einfach. Ich zeige dir unverbindlich eine Möglichkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ich blende dir unten den Link ein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, eine angenehme Adventzeit und bis bald, deine Petra.